Ja, hallo, ich bin's, eure Tia, Coffee, Lash Sorcery, und ihr seid jetzt hier bei Part 4 gelandet, bei Child of Night. Und wollen mal gucken, was uns jetzt hier so erwartet. So. Und? Gehen wir mal hier hin? Links zum... Ah. nee, ehrlich. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Wow. Ja, das sieht schon sehr dornig aus. Hm. Okay, ich fliege mal. Ich nehme an, ich könnte nach oben hin, oder? Oha. Oha. Ein Griffon. Da weiß man gar nicht, wo man zuerst weglaufen soll. Die sind richtig riesig geworden. Oh Mann. Okay. Äh, wollen wir kämpfen? Wir kämpfen mal. Hui. Die sehen richtig fies aus. Ich hasse Spinnen. Äh, wir kümmern uns erstmal wieder hier um die vorderen. Mmh. Und auf Hinblick darauf, dass wir jetzt nicht ganz so viele Magiepunkte haben, wenn wir uns in Sachen Magie so ein bisschen zurückhalten, also natürlich Magie betreiben, aber ähm, nicht, nicht diese, diese ganz großen Zauber verwenden. Oh Gott. oh Gott, ich hab's geahnt. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh Mann. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir verteilen uns auf die schnellen Hiebe. Und was macht er jetzt? Ich denke mal, Ich mal, ich habe es mir anders gedacht. Er sollte. Ach scheiße. Er, er soll sich nicht, nicht sich schützen. Eigentlich sollte er das Prinzesschen schützen. Eieiei. Ei, ei. Okay, jetzt schützt er sich selber. Alter Eogel. Eh, okay. Aber er wurde trotzdem getroffen. Wie kann, wie, wie kann das passieren? Huh? doch auch nicht fair. Äh, okay, ähm Ich glaube, dich will ich fertig machen. Das was für eine Oh Gott. Haben wir es. Thank you. Okay. Ich denke mal, ich komme hier wirklich nur damit weiter. Was, was soll ich weiterkommen? Die machen sie einfach so fertig. Das kann nicht angehen. Ja. Jo, das, das gibt's mir. Vielen Dank. Ja, toll. <lacht> ähm, überrumpeln. Ich hier mal so die ganzen Points einsetzen. Dann machen wir weiter. Wie stehe ich von den Punkten? Ist in Ordnung. Überrumpeln, ja. Endlich. Ja. Das, sie, sie muss heute echt einkassieren. Aber immerhin 31, das ist anständig. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir die Möglichkeit, ihn wirklich fertig zu machen. Um. Jetzt bin ich nochmal dran. So. Schön. Motherfucker. Day. So genau. Ich wollte nur hierher, weil es eine Kiste gibt, mal sehen, was hier drin ist. Okay. Um, durchs Gestrüpp. Hier ist auch noch mal ein Kästchen. Ah, das schön nichts mehr. Dann können wir nämlich da oben weiter. Ja, der wartet schon. <lacht> Die alte Sau. Oh, das ist ja gemein. Ich muss auch noch richtig doll aufpassen. In Sachen Fliegen. Weil mich das andere auch alles fertig machen kann. Bah. Okay. halt Benutzen. Da sieht schon ein bisschen besser aus. Hm. So Fertigkeiten kann hier. Ah zwei Punkte sehr gut. Verteidigungsaufwerten. Ähm, da, da. Hm. Was machen wir? Was meint ihr? Hm, ich denke mal Magie tut Not. So. Und ach Mensch, shit. Er ist jetzt dran. Er hat nichts. Okay. Gut, gut, gut, gut. Kam ich von hier? Ich don't know. Okay, dann werde ich mich hier jetzt gleich mal ähm, erstmal um diese fiese Spinne kümmern. Ähm, da werde ich mal hier ganz kurz auf Stopp drücken. Und dann geht es nämlich weiter. Und ich hoffe, ich schlage sie. Die sieht schon so also richtig fies aus. Guckt euch mal diese Spinne an. Eine Spinne mit zwei Goldzehen. Wahnsinn. Okay, bis gleich. Und ein weiterer Sieg geht auf unsere Kappe. So, ich hatte jetzt hier einen Griffin, ein ähm, Spinny, glaube ich, war das eben gewesen. Und äh, so ein äh, Pflanzenwesen. So. Was habe ich? Ein Saphir. Oh, muss aufpassen, nicht, dass man da irgendwo drankommt. Da oben sehe ich schon wieder was, was da irgendwo herumflimmert. Guckst du? weiß nicht so wirklich wo ich längs muss, muss ich ehrlich zugeben. Mal sehen, muss ich hier weiter? Sieht ja schon ganz positiv aus. Ich glaube, hier muss ich längs. Sehr gut. Uh -oh. Oh, ah. ein Riesenviech. Oh Gott. Okay, gucken wir erst noch mal. Sie hat eine Fertigkeit. Magieresistenz. Dauerhaft um 5. Verteidigung. Reduziert den Schaden durch Angriff um 60%. Ist gekauft. Nehmen wir. Oh. Und er kann äh, momentan nichts... Oh, er kann doch. Ähm, mal sehen. Magieresistenz. Ich glaube mal, das ist nicht ganz verkehrt. Ähm. Um, oh mein Gott. Ich Angst. Das Ding, das ist echt gewaltig. Okay, Baby. Lass es uns tun. Ähm. Oh. Ja, das ist nicht einfach. Ähm, wobei ich muss sagen, mh, hier die, ich, ich denke mal, das soll ein Werwolf sein oder ähnliches, ähm, die sind definitiv sind ein kleines bisschen schwächer als die anderen. Äh, handeln. Ich denke mal... zu gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen. Entweder wir konzentrieren uns wirklich nur auf einen. Ähm, dass wir den erstmal dann eben auch weggehauen haben. Oder wir verteilen dann eben auch die Kräfte so ein kleines bisschen. Ähm, ich denke mal... Prinzessin soll geschützt werden. Und wenn ich Glück habe, ja, in dem Fall ist es Glück, hatte die Prinzessin angegriffen. weil jetzt kann ich sie nämlich schützen. So, sehr gut. Ah, oh, es entwickelt sich nicht ganz so, wie es mir das vornehme. Leider. Die sind schon echt stark. Ah, oh, ah. Oh. Du dich um ihn kümmern? Ist, wir werden hier vermöbelt ohne Ende. Das ist. <lacht> ai, ai, ai, ai, ai. Ah, gut, aber einen haben wir zumindest schon mal. So fertig. Guckt euch das an. Oh, handeln. Hm. Pup, pup, pup, pup, pup, pup. Ähm, ja. Ja, Dankeschön. danke schön. Danke. alles hier reinhauen, was geht. So. Okay. Ähm. Hieb. Schau mal an. So. Dazu es auch allen Grund. Ähm. Okay. Jetzt muss ich mich äh, um mich kümmern. Alter, Falter. Okay. Das ist irgendwie, es hat auch überhaupt, wenn ich jetzt hier den Leuchtemann mit dem kleinen Glühwürmchen mache, es hat auch überhaupt ähm, kein, keine Auswirkung mehr, ob ich es jetzt mache oder nicht. Vorher hatte ich zumindest, ähm, ja. Vor, vorher habe ich erst gedacht, ähm, dass zumindest irgendwie etwas bringen würde. Aber ähm, momentan bin ich mir jetzt hier momentan, äh, momentan, momentan, <lacht> äh, also momentan äh, bin ich mir, was das angeht, nicht mehr wirklich so hundertprozentig sicher. So. Der wird vermöbelt. Und ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen mehr bringt. Das war gut. Aber noch. Da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Hm. Jetzt ist er dran. sie, ne? Ich wusste es. Ich wusste es. Er nimmt sie. Okay. Ähm. Gut. Lass mal gucken. Im Prinzip ist es jetzt egal, wen ich nehme. Oh, ich nehme ihn. Endlich. Das sind ganz schön harte Knochen, das sage ich euch mal. Hm. Noch nicht tot. Okay, überrumpeln. Und immer noch da. Ja, es, es, ob ich es mache oder nicht, er wird mich sowieso dann gleich wieder ähm, treffen wollen. Habe ich nicht gesagt. Okay. Mh. Okay, jetzt dann äh, muss ich mich jetzt wieder um mich selber hier kümmern. Ist das, das das der letzte? Ah. Was für ein Mist. Was für ein Mist. Ich habe jetzt so keine Heiltränke mehr. Das ist, wenn, wenn er mich jetzt fertig macht, dann bin ich echt geliefert. Hm. Ich jetzt, dass dass wir es jetzt hinkriegen. kriegen, dass wir es jetzt schaffen. Er ist immer noch da. Der muss doch irgendwann mal tot sein. Das kann es doch echt nicht sein. 37, immer noch nicht. Kutscher Treffer, aber noch da. 36, aber immer noch da. Soll die mir jetzt helfen? pü. pü, pü. Jetzt. Haben wir es? Wir haben es. Oh Mann. Da, das. Okay. Dementsprechend auch ähm, Erfahrungspunkte bekommen. Aber das war ja mal hier ein Kampf. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Mann. So. Ah. Das war auch das Mindeste. Okay, also wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Fertigkeiten. Äh, ausweichen, um einen äh, erhöht, die, äh, erhöht die körperliche Verteidigung dauerhaft. Ähm, erhöht die Magieresistenz. Äh, wo will ich denn jetzt eigentlich weitermachen? Hm, Schaden erhöhen, da will ich natürlich dann schon gerne weitergehen. Ah, ja, dann machen wir mal so. Okay, und er hat auch einen Wirkung. Äh, sie, sie. Ich weiß. Hm, sie hat auch einen bekommen. Äh, über die Stärke. Okay. Äh, Stärke. Magieresistenz. Hm, ja. Stärke finde ich jetzt wichtiger. Ähm, und ich habe noch einen. Äh, Schutz vor Leid. Vier Land. Sehr lange. Ähm. Dann machen wir auch hier Stärke. Okay. Und äh, es gab hier noch... Nein, Quatsch, entschuldigt. Ähm, Inventar. Verteidigung Sternstaub. Steigert die Verteidigung permanent. Nutzen wir natürlich auch. Na, weil momentan äh, ist unsere kleine Prinzessin schon so ein bisschen schwächer. Als ähm, der Clown. Hier komme ich nicht weiter. Okay warum? War das jetzt hier umsonst gewesen, dass ich äh, hier hochgekommen bin? Ah, es war umsonst gewesen. Oh nein. Ach, also den guten weiten Weg nach unten wieder. Das ist doch gemein jetzt. Moment, wo ist denn das E? Da ist das E. Heißt also, ich muss jetzt dann wieder ganz in die Tiefe hin, äh, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen muss. So. Das ist jetzt aber auch echt. Naja, okay. Whee! Na ja, gut, dann müssen wir uns hier so ein bisschen äh, durchwuseln. Also es wurde uns ja auch nicht wirklich gesagt, ob wir jetzt dann, Autsch, ähm, ob wir, ähm, nach oben hin müssen oder ob wir nach unten müssen. Ich glaube, unten gab es auch noch so den einen oder anderen Weg. Ähm, aber eigentlich war das ziemlich, ziemlich übersichtlich, finde ich. Okay, hier waren wir noch nicht, das sehe ich. Ah, okay. Mieses Spinnenlein. Gott. Oh, das ist jetzt aber... Das ist ja... kann man sich doch nur verletzen. nicht auf dem richtigen Weg? Ich weiß es immer noch nicht. Ja. Ist das ein Schrein oder dergleichen? Das hast du schon beim anderen Teil gefragt. Und äh, auch dazu konnte ich dir damals keine Antwort geben. Ja. Ja. Ich schätze, hier geht dann äh, der Weg weiter. Wohin auch immer. Äh, okay, also ich denke mal, hier machen wir einen Cut. Ähm, ja, also sehr weit sind wir nicht gekommen. Aber wir haben wieder ein bisschen gekämpft und sind besser geworden. Und dementsprechend denke ich mal, dass wir die nächsten Spinnen und anderen Krabbeltiere gut verhauen können. <lacht> ja, ohne weiteren Heiltrank, das wird lustig. Alles klar, ich hoffe, ihr hattet Spaß, mich beim Ablosen, ja, beim Ablosen dann auch zuzusehen. Ich wünsche euch wirklich einen richtig tollen Tag, wie immer. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.